Äh, nachhaltig auf die soziale Art, auf die wirtschaftliche Art und auch natürlich auf die Umweltökologische äh, Art. Auch die Gemeinde St. Koloman hat sich einige Projekte überlegt, vom Tauglerkörbel bis hin zur Marke Taugel. Wir haben eigentlich coole Werte in St. Koloman. Eben die Handschlagsqualität, äh, unsere Handwerker liefern eine super Leistung ab. Und ähm, daraus ist eben dann irgendwie entstanden der Wunsch, dass man das in einem Dachverband äh, äh, sammelt und diesen nach außen tragt. Und da ist eben dann die Idee der Marke Daugel entstanden. Und das Ziel von der Marke Daugel ist jetzt nicht, also nicht nur nach außen zu werben, sondern vor allem, dass wir für uns intern so eine identitätsstiftende Marke haben. Das heißt, äh, wenn man das Logo anschaut, da gibt es eben den Handschlag, das ist unser Hauptlogo. Und wenn man jetzt ein Tischler ist, kann man einen Hobel dazu nehmen. Wenn man ein Museeverein ist, ist der Post drinnen. Also es sollte einfach für jeden der Raum geboten werden, um sich präsentieren und identifizieren zu können. Um nicht nur für Firmen außerhalb, sondern vor allem auch für die St. Kolomanner selbst sichtbar zu machen, welches Angebot es vor Ort eigentlich gibt, hat man einen neuen Dienstleistungsführer entwickelt. Ich glaube oder 85 aufgelistet werden, aber auch inklusive äh, Pensionen, Unterkünfte oder halt auch die Almen sind dabei und auch die Vereine. Grundsätzlich ist das schon äh, eine coole Möglichkeit und wir wissen auch schon von äh, einigen, die dadurch jetzt schon wirklich wieder einen mehr Umsatz generiert haben, weil es so einfach gefragt worden sind, hey, jetzt macht das, habe ich gar nicht gewusst, können wir was machen. Vor allem angehende Unternehmer haben in St. Koloman die Möglichkeit, ihre Ideen mit einem Kreis von Profis vor Ort zu besprechen. Wir haben den Innovationskreis, haben wir das genannt, quasi eingeführt. Das ist so, wenn du eine Idee hast, aber du weißt noch nicht ist noch nicht ganz aufgereift oder du bist unsicher, dann kann man sie bei uns melden. Und ähm, dann gibt es schon einfach ein paar Zeilen, wo es halt drin steht, was ist die Idee? Wir suchen dann außer einem Kolum, einer Umgebung, Personen, die einfach wirklich helfen können. Das ist eigentlich wie, wie gesagt, jetzt zwei Minuten, zwei Millionen, nur halt ohne Investment, aber halt mit Expertise. Und da sind halt schon zwei Einzelunternehmen daraus entstanden die durch den Input, den es da gegeben hat, erstens motiviert worden sind. Nur ein bisschen schrauben haben können an die Idee und dann ist zur Gründung gekommen. Gegenseitige Motivation, Expertise und vor allem Rat bei Fragen rund um Unternehmensgründungen sind das Ziel. Die Marke Taugel wurde dafür sogar ausgezeichnet. Es so hat vor kurzem eine Verleihung gegeben vom Europäischen äh, Komitee. Das ist der Europäische Unternehmensförderpreis und da haben wir mit der Marke Taugel unter die Top 3 gewählt worden äh, in der Kategorie integrationsfreundliches Unternehmertum. Und das haben wir in Österreich gewonnen. Also wir sind die Einzigen, die nominiert worden sind in, diesem Europa, in dieser Europaentscheidung und sind in die Top 3 gewählt worden. Also das ist schon echt was Cooles. Mehr Infos zu Agenda 21 Projekten finden Sie auf der Webseite vom Land Salzburg. Mehr Infos rund um die Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz finden Sie wie gewohnt auf www.salzburg-ag.at.